Yo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Prank auf meinem Kanal. So, heute wird mein Bruder wieder extrem hart geprankt. Er fand es witzig, so zu tun, als würde er sterben. Und ähm, wer den Prank sehen möchte, den könnt ihr jetzt hier sehen. Oh, Und ja, heute werde ich seine Haare rot färben, Leute, ultra sexy. So, ich habe hier so ein haarfärbe -Zeugs gekauft. Und da steht drauf, extra langanhaltende Farbe. Höchste Intensität und Lebendigkeit, unglaublich leuchtend und resistent gegenüber Verblassen. Also, das hört sich doch sehr spannend an, Leute. Leute, wenn euch diese Pranks so gefallen, dann lasst jetzt schon mal ein Like da. Das freut mich immer so sehr, Leute. Hoffentlich knacken wir so 3000 Likes, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, wie gesagt, viel Spaß beim Prank, Leute. Haut rein und <lacht> ciao. Robin, worauf? Ja? Was ist mit dem Kissen passiert? Was ist mit deinem Kissen passiert? Mir gefällt deine neue Frisur. Ist permanent fucking hair dye? Ich glaub schon, ja. Das kann doch nicht sein Ernst sein, Jamie. Guck, das, das ist noch weiß und so. Das sieht richtig funky aus, Mann. Sei doch mal glücklich bei deiner neuen neue Frisur. Was ist los mit dir? Oh mein Gott, Jamie, I've got a job interview next week. Gott, du hast die Hälfte von meinen Haaren gefickt, Alter. Ja. Yeah. Ja, was soll ich jetzt machen? Die sehen jetzt aus wie ein Erdbeereis. Erdbeereis, ja lustig. Jamie, will mich... Guck dich mal Alter. Verpiss dich, Jamie, was soll diese Scheiße, Mann? Sieht doch sexy aus. Das ist... <lacht> das ist doch in heutzutage, oder nicht, so außergewöhnlich zu sein. Jetzt hast du weiß, rote Haare. Und oh Gott, Jamie, was soll das? Wieso färbst du meine verdammte Haare, Mann? Guck mal, was ich hier habe. Extra lang anhaltende Farbe, Jamie. Ja, extra für dich, mein Lieber. Sieht doch geil aus. Gott, Alter! Was hast Du, denn du hast aus? keine Jobinterviews. Du hast nur scheiß Schule. Du weißt nicht, wie es ist für mich. Ich muss zum Jobinterview gehen. Verpiss dich, Mann! Jamie, ohne Scheiße, wie soll ich mit so einem Haar zum Jobinterview gehen? Oder irgendwie sowas, Mann. Nein! <lacht> Das sieht doch geil aus. Das sieht nicht geil Was aus. Was ist dein Jimmy. Problem? Hä? Was ist denn dein Problem? Ich Jimmy. Das sieht doch ultra sexy aus. Ich werde deine... Sch ja, ja. Halt deine Fresse, Mann! Ich werde deine <lacht> Augenbrauen abrasieren. Ja? Deine Wimpern. Ja? Deine Haare. Danke für die neuen Prank-Ideen. Du Haare. wirst nicht mehr einschlafen. Ja. Pass heute Abend auf, ich schlafe auch jetzt nicht mehr, Mann. Mit deinen sexy roten Feuerhaaren, ne? <lacht> Du ja, du wirst lachen, wenn du keine Wimpern mehr hast. Ja, du auch. Jetzt geht's ja auch, verpiss dich, Mann. Nein. Jamie, Mann. Du ja. weißt, du hast echt keine Ahnung, was du jetzt gerade angefangen hast. Ich werd dich so... Du wirst... Was denn? Red weiter, Rotkäppchen. Was ja, soll denn ne, für Rotkäppchen, ich, verp ich will jetzt einfach nur duschen. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich schaffe Freund von dir, Mann. Robin! Was? Lass mich rein! Willst du mich verarschen, Mann? Moment mal Sieht doch besser aus, als ich. Es sieht nicht besser aus, ich dusche schon seit einer langen Stunde und ich komm nicht raus, Mann. So kann ich nicht rumlaufen, Jamie. Das sieht doch Was richtig... Was soll das, Mann? ultra sexy aus. Das, das sieht nicht so ultra sexy so aus, Jamie. Hier. meine Güte, nochmal. Das ist hier ja ein Drama. Ich werde dich so hart zurückbringen. du verstehst ja? doch nicht, Jamie. Cool. Sekundenkleber in der ihn, das war nix. Mhm. Deine Haare. Oh mein Gott, Alter. an der Eier war nix. Ja? Das wird. Ich werde dich so, so, so hart pranken, Alter. Hörst du? Das ist aber sehr interessant. Aber jetzt wirst du erstmal eine Weile mit roten Haaren rumlaufen, Nein, ich Montag färbe ich mich zurück. Ja? Montag werde ich die zurückfärben. Und dann werde ich dich erst erstmal so richtig hart zurückbringen. Cool. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit deinen neuen roten Haaren. Und ähm, sieht gut aus, auf jeden Fall. Muss ich dir lassen. Und ja, ciao. Oh, what the